Hallo, heute ein Text von dem Theologen Thomas Hirschüffel, für Sie, für Euch, mit dem ich aber gut mitgehen kann. Sind Sie geduldig? Können Sie gut warten? Ich kann nur für mich antworten. Ich kann gut warten und manchmal gelingt es mir geduldig zu sein. In der Geduld, in der Langmut verbinden sich zwei Zeiten miteinander. Die Gegenwart, in der wir jetzt leben, und die Zukunft, aus der wir leben. So ist es mit dem Bauern, der geduldig auf die kostbare Frucht warten kann, weil er darauf vertraut, dass der Regen zur rechten Zeit dazukommen wird. Wenn wir warten, dann warten wir ja immer auch im Vertrauen darauf, dass es Sinn hat, zu warten. Gegenwart und Zukunft verbinden sich in der Geduld. Unser Warten und Gottes Kommen entsprechen einander. Geduld rechnet mit Gottes Kommen. Sie lebt aus dem Vertrauen auf Gott, der auf uns zukommt. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Das Leben im Advent braucht Liebe und Geduld. Advent heißt, unser Herr will auf uns zukommen. Das Leben besteht nicht nur aus geduldigem Warten, sondern immer wieder erfüllen sich Hoffnungen. Immer wieder gelingt etwas Schönes, immer wieder wird Liebe spürbar. Ein Mensch wird gesund, eine Ehe übersteht eine tiefe Krise. Verfeindete Menschen finden wieder einen Weg zueinander, Kinder entwickeln sich zu wunderbaren Menschen. Wir leben in der Gegenwart aber in der Hoffnung auf das Kommen des Herrn. Wie heißt es in jenem alten Lied? Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst.